Thank you. Von Guten Sardinien. Oh, die Insel ist so so schön. Wir genießen richtig. Sie hat, ja, weiß nicht, ist schon völlig hin und weg von Sardinien. Genau. Wir sind jetzt. Es ist jetzt Montag. Wir sind. Nein. Mit, äh, Mittwoch. Mittwoch. <lacht> so gut geht es mir. Ich weiß schon nicht mehr, äh, welcher Tag es ist. Auf jeden Fall ist Mittwoch. Wir sind schon ein paar Tagen da. Ähm, wir haben noch nicht so super viel gesehen, so die Nordseite, ein bisschen von Westküste, aber ja. wir sind schon richtig verliebt in die Insel. Ähm, wir hatten schon riesen Wellen zum Wellenreiten, du warst schon sehr voll, wir waren Wingen, Wingen gestern in Porto Puyo. Ich war gerade schon wegen. Ja, stimmt, hier. Ähm, und ähm, landschaftlich so schön, es ist ruhig, es ist nicht viel los. Ähm, ja, wir genießen es so, also. Mhm. Ist echt gut. Ja, jetzt gibt es Frühstück. Ähm, Wasser auf den Steinen, herrlich. Wasser hm. das Wasser gefüllt und äh, die Laufschuhe angezogen und wir machen hier mal eine Wanderung und schauen mhm. ein bisschen die Küste an. Das ist geplant ja, das ist und äh, hinter uns, man sieht es vielleicht, steht ein roter Bus. Wir haben auf der Ferry zwei mhm. ganz ja, nette äh, Leute getroffen, der Franzi und Jonas und, und ähm, die waren dann mit ähm, uns mit und äh, bin mal gespannt, was wir die da, die da so entdecken. Love to get away It's getting real dark in here It Feels like I've been here a thousand I'm uh -huh. Sich bereit. Wir hatten gestern eine wunderschöne Wanderung und ähm, haben es hier auf diesem Plätzchen genossen, aber es jetzt geht es weiter. Kuchen. Es gab gestern Kuchen nach der Wanderung. Stimmt, es gab Kuchen. Der Franzi hatte Kuchen gebacken. Richtig lecker. Gebacken. Richtiger Luxus. Ja, es hat echt gut geschmeckt, also danke Franzi. Ja. Und jetzt gehen wir auch ähm, weiter. weiter. Ab in den Süden. Genau. Wir haben aber heute noch einen Stopp in der. Mitte von der Insel und machen eine Wanderung in den Bergen und dann fahren wir nach der Wanderung komplett ins Süden weiter. Ja, oder? Das war der Plan. Das ist der Plan, ja. weil da kommt Sturm an und Kate hat mal wieder Lust zu windsurfen. Deswegen schauen wir, ob und sie... Und es ist wärmer. Ja, ein bisschen. Aber auch nässer. Ja. Es kommt Sturm. Windsurfen. <lacht> wir lassen uns einfach überraschen vom ähm, Naturplätzen und äh, Wetter. Schauen wir mal erstmal, wie wir hier wieder die Straße rauskommen. Und genau, erstmal wie wir wegkommen. Also einsteigen. Also, ciao, platzi. Hoch geht's. Hier sind wir hergekommen. Was denkt Rechts, halt? ja. Super. hier. Wir machen heute mal eine Wanderung in den Bergen. Wir haben Lowy auf 800 Meter geparkt und laufen auf fast 1100 hoch. Richtig schön, wir haben hier Blick aufs Wasser und hier geht es in den Fels rein. Was my surroundings my heart screamed out for more? It's the storm inside that's breaking my heart each moment while it keeps. War eine richtig schöne Wanderung. Echt wieder ganz andere Natur. Es ähm, ist echt wieder erstaunlich, was hier alles zu sehen gibt. Jetzt füllen wir hier gerade noch Wasser auf an einer Quelle. Ja. Trinkwasser sogar. Das ist ganz gut. Ich glaube, über ganz Sardinien gibt es richtig viele Quellen, was wir so gesehen haben auf Buffonite. Ja. Wasser ist kein Problem, da kennt wir immer. Ja, und es ist auch nicht so chlorig. Also gar nicht, gar kein Chlor. Das ist echt gutes Wasser zum Trinken. Nicht so wie in Spanien. Ja, dann sind wir ähm, wieder ganz we weißt voll. weißt direkt aus den Bergen, ne? Ja, ich weiß. Ah, okay. Da ist ja kein Chlor drin. Nee, ich meine, Spanien gab es auch oft Wasserstellen, ja. aber das hat immer nach Chlor gerochen. Ach so, ja, von der Stadt halt. Genau, ja, das ist was anderes. Ja, genau. Und wir haben eingekauft, also wir aber sind wieder voll. voll. Das sind die kleine, äh, Freude. Äh, Fast schon die großen Freuden, finde ich. Ja, stimmt. <lacht> ja, und dann fahren wir jetzt wieder äh, ans Wasser. Ja. In den Süden. Okay. Das Fraulein. Ja, ich mache sauber, was du direkt gemacht hast. Ja, eine klare Arbeitsverteilung ja. muss sein. Der Mann, die, den Kraftakt und die Frau das sauber machen. Naja, also? Ja. ja, aber super. Jetzt kann unser Bett wieder atmen. Ich hoffe, das Schimmelproblem ist dann besser. Es hatte uns auch jemand unter dem Kommentar geschrieben, wir müssen mehr Löcher reinmachen und größere. Haben Tipp. Wir haben gemacht. Wir durften ähm, einen Bohrer ausleihen. Ja. Super. Richtig gut, dass Kai gestern noch ähm, die Löcher unter die Matratze oder halt in das Holz gemacht haben. Meinst du, das hat sich jetzt gebracht? Nee, aber weil jetzt wieder so feuchtes Wetter ist. Heute hat es den ganzen Tag nur geregnet und es ist auch feuchtlich im Bus. Dass das halt dann besser blüht wird und morgen, wenn die Sonne wieder scheint. Dass dann auch schneller wieder die Feuchtigkeit rausgeht. Genau, Schauen ganz auf jeden Fall nicht. Ob nee. es so viel bringt, weiß ich nicht. Doch, wir hatten davor kaum Löcher und jetzt ist einfach tausendmal mehr Löcher ja, drin. okay, besser ist es auf jeden Fall. Es hat ja. auch gehoben, es waren nicht so viele Löcher, es ist nicht durchgekracht, das Brett. Ja, ich hatte eine gute Nacht. <lacht> genau. Und äh, ja, wir stehen hier herrlich in, habe ich schon gesagt, wo wir stehen: Punta Trattu. Unterdrettung. Ist super, ähm, super Spot zum Kiten lernen auch, weil man überall stehen kann. Flachwasser oder auch zum äh, Freestylen, was auch immer. Alle, die Flachwasser lieben, halt eigentlich nur zum Kiten. Windsurfen braucht man echt äh, genau. kleine Finnen. Das, ich war gestern Windsurfen, das ging, wenn wir kleine Finnen haben. Aber eigentlich echt ein Kitesport. Ja. Als Kiter kommt man hier auf seine Kosten. Ja, wir können es euch jetzt nicht zeigen, weil mhm. Regen. Ja. Müsst ihr dann im nächsten Vlog vorbeischauen, hätte ich genau. gesagt. Genau, und da scheint dann auch wieder die Sonne. Also, wenn ja. ihr dabei seid, äh, freuen wir uns weiterhin. Ja, auf jeden Fall. Euch einen schönen Sonntag. Ja, bis dahin. <lacht> Macht's gut. Tag, Tag. Today.